Ich suche noch eine Leinwand gerade und ich dachte mir 40 auf 40, das kann passen. Also heute eine, wieder eine kleine feine Leinwand für dich auch für zu Hause ganz gut umzusetzen. Und ich habe eine Idee. Also ähm, wir haben Herbst und ich finde im Herbst dieses Blau am Himmel. Das ist noch mal, wenn die Sonne scheint im moment ist es grau leider aber wenn die sonne scheint dann schau dir mal den himmel an der ist so fantastisch blau so unglaublich strahlend dass ich finde das licht im herbst ist hier immer besonders schön und wenn ich dann über die lande ziehe und die acker sind schon umgepflügt dann hast du nur dieses braun von dieser satte tiefe erdige braun und den himmel der dann strahlend blau ist. Und das beides so in einer Fläche ähm, finde ich faszinierend. Nur diese zwei Farben kannst du in der Natur sehen. Und das finde ich total schön. Also heute geht es um Blau. Aber auch, ähm, was ich mir gedacht habe, ist, ich könnte dir noch mal zeigen, wie man Farben mischt. Zum Beispiel, da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Farbtöne herstellt, also über die Lasurtechnik oder über ähm, die Nass-in-Nass-Technik oder vorher anmischen die Farben. Und ähm, da gucke ich mal, dass ich da heute so ein klein bisschen für dich mit hier reinbringen kann in das Video denn ich will das Ganze mit dem Blau umsetzen, dass die Farbe schön glänzend bleibt. Also, da gucke ich mal, da werde ich wieder eine besondere Farbe nehmen, die ich dann gießen kann. Ja, und das ist so das, was ich eigentlich heute nur machen möchte. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Also, viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr alle da seid. Ich mische mir hier so ein Blau an und dazu habe ich einfach ein neutrales Blau genommen, also ein Zyan. gebe Weiß dazu und sehe jetzt schon, wie der Farbton heller wird. Und wenn ich jetzt noch etwas Grün dazu gebe, also ein Tuppengrün, Grün, einfach auf dem Pinsel mit dazu mischen und so wird die Farbe ähm, ja, grünlicher, mehr Türkis und ich probiere hier einfach gleich auf der Alignment aus, wie der Farbton aussieht. Jetzt gebe ich hier einfach ein Grün auf die Leinwand und mische auf der Leinwand. Also ich kann separat mischen und direkt auch auf der Leinwand. Jetzt habe ich mir vorweg also einen Farbton angemischt und kann den direkt auf der Leinwand weiter mischen und darüber erhalte ich Weiche Übergänge, also wenn ich jetzt die nasse Farbe auftrage und gebe einen Tucken Weiß dazu, dann mische ich hier auf der Fläche und die Übergänge werden besonders weich. Für mein Bild ist es eigentlich völlig egal. Also du kannst auch die Farbe einfach so auftragen, weil sowieso Farbe wieder darüber kommt. Aber wenn du mal ganz ordentlich arbeiten willst und du nimmst jetzt hier so ein Tür Grün, packst es da drauf und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich den falschen Farbton genommen und das passiert halt leider auch mal, dann gibst du einfach wieder Weiß dazu und misch die Farben weiter auf der Leinwand. Jetzt komme ich wieder zu meinem Ursprungsfarbton, den ich hier natürlich auch immer weiter heller mischen kann oder eben hier jetzt nass und nass die Farben ineinander ziehe, also die helle weiße Farbe mit der dunkleren äh, blauen Farbe verziehe und damit erhalte ich wieder weiche Übergänge. Also so kannst du natürlich auch tollen Himmel malen mit Wolken ähm, oder aber so, wie ich es dir sonst immer zeige. So, die Fläche sieht jetzt so aus und die ähm, trocknet jetzt, aber du kannst auch prima Pinselstriche stehen lassen, so wie sonst. Ne? Also es muss nicht so ordentlich sein. Einer der schönsten Momente, wenn der zweite Farbton da drauf kommt. Und diese Querlinien, die finde ich ganz gut, die inspirieren mich auch sofort. Also so quer, das kann ich mir vielleicht sogar nachher für den Lack gut vorstellen. Also mal schauen. Ähm, jetzt habe ich erstmal so ein sienna gebrannt. Oh, wow! Oder ich ähm, also fantastisch, fantastisch dieses Laub. kannst dir hier richtig Zeit lassen, den Farbton auftragen. Wenn ich jetzt ganz wenig Farbe oder viel Farbe drauf gebe, dann verändert sich darüber der Farbton und das ist eben auch Farben mischen. Also Farben mischen über die Deckkraft, da geht es eben Thema Lasur, optische Farbmischung und das gehört auch mit zum Malen und auch mit zum Thema Mischen. werde ich immer dunkler und sehe immer mehr die Farben ja von diesen frisch geflügten Feldern und sehe da den richtig dunklen schönen Erdton. Musik Jetzt habe ich meine Fläche so weit, dass ich einen hellen blauen Lack darüber geben möchte. Da gibt es verschiedene ja, Möglichkeiten. Ich brauche eine Farbe, die möglich ja, flüssig ist, aber trotzdem deckt. Und da habe ich mir eine, einen Lack genommen, der schön glänzt. Also ich möchte wieder was glänzendes haben. Und jetzt gieße ich das einfach da drauf. Also, ähm, da kann ich jetzt gucken, mich weiter inspirieren lassen. Ich weiß natürlich auch, dass es dann da drauf bleibt und ich nicht unbedingt wieder wegnehmen kann. Also das ist ja auch ein schöner, spannender Moment. Bin wieder aufs Feld gegangen und es hat Spaß gemacht. Ich habe ähm, den oder beziehungsweise ich muss das jetzt so trocknen lassen. Der Lack ähm, würde sonst weiter laufen, aber der bleibt so glänzend. Also ich habe einen Glanzlack genommen und ziehe vielleicht noch ein paar senkrechte Linien rein. Danke für dein Like, danke für dein Abo, falls du noch keins hast. Und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar und einen ganz schönen Sonntag für dich. Tschüss. Der Tipp bzw. der Bezug auch zu dem Buch, den du hier herleiten kannst, ist auf Seite 12, 13, 14. Da steht etwas über die Farben und das schau dir nochmal an, denn bevor du dir zig Farbtöne kaufst, brauchst du die wahrscheinlich gar nicht und kannst viele Farbtöne dir auch mischen vorweg auf der Palette. Ja, und das da steht noch mal was dazu. Also viel Spaß mit dem Buch. Vielen, vielen Dank ähm, dafür. Ich freue mich total, dass es so hilfreich ist für so viele ähm, ja, Zuschauer hier auch. Und in der englischen Version ist es immer zwei Seiten weiter. Also einen ganz schönen Sonntag. Vielleicht gehst du jetzt noch mal kurz raus. Also das werde ich jetzt nämlich machen und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Dankeschön!